Mit. Das ist aber nicht weihnachtlich, ja. Na klar, da kann man Und mit, äh, wird es auch schon sein, ja. Leiser. Moin Moin und willkommen bei den Testoleros. Es ist mal wieder soweit. Geld liegt auf dem Tisch. 500 plus Abonnenten-Special. Unglaublicherweise haben wir geschafft. Wir wissen selber nicht, wie es funktioniert hat, äh, aber es hat funktioniert. Und äh, ja, aus jedem Anlass. 500 Abonnenten. Ähm, jetzt müssen es 506 sein oder so. habe ich äh, Rico mir ein bisschen Geld aus der Rippe geleiert, quasi. Ja. Ja. der, der nötig hat, aber okay. Genau, das läuft folgendermaßen äh, ab. Das wird wieder ein Amazon-Gutschein sein, über 75 Euro. Ja, die Kohle nochmal. Für uns, sind echt, ne? Ach, Ach aber das kann ja auch egal sein, weil Nein, der ja, Amazon-Gutschein ist definitiv echt. Selbstredend. Für euch. Macht man das mal, ne? Wir machen das aber diesmal so. Dass ihr einfach nur unter diesem Video kommentiert und dann verlosen wir im Neujahr, werden wir dann, dann äh, aus den letzten Namen, also euer YouTube-Account ist dann quasi der Name, den dann verlosen wir am ersten oder 2.1.? ersten also bis 2.1., 14, 15 Uhr könnt ihr hier noch äh, mitmachen, dann ist vorbei, dann wird nämlich ausgelost und am ähm, Spätestens am 3.1. kommt dann das Video und dann darf Rico ziehen. Uh, das wird interessant. Also, dann liegt das wohl alles an mir. Also, mein Geld, meine Ziehung, euer Gewinn. Und der Gewinner darf sich dann per E-Mail bei uns melden und dann bekommt er äh, seinen Gutschein zugeschickt. Per E-Mail. Genau, ja, wir wünschen dann natürlich noch jeden erstmal äh, ein frohes Fest und einen Rutsch. Wir sehen uns dann im neuen Jahr. Wie gesagt, dann wird die ersten zum Verlosungsvideo wieder. Auf jeden Fall freue ich mich schon mal drauf. Ihr könnt euch auch freuen. Ich kann natürlich nicht jeder gewinnen, sondern nur einer, aber toll, toll, toll an alle. Bis demnächst.